Fuck this shit, I'm out. Was? Okay. Bye! Was? Oh Gott, das hat sich jetzt schon gelohnt aufzunehmen. Was bist du da? sorry David oh. Also irgendwas lief hier gerade mächtig falsch Ach da hinten ist sie What? Ähm... Was?! Okay! Ähm... What?! What?! Ich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war lustig. Ich war... Ich habe keine Ahnung, was hier gerade läuft. Ähm... Ich glaube, wir gucken mal, dass wir ich erstmal runterholen. Ja, sie ist aber gerade wieder bei mir. Jetzt läuft sie weg. Lang, lang, lang. Blöderweise rat mal zu wem? <lacht> Hat sie sich geportet? Äh, <lacht> jedenfalls nicht. Äh, ist what? Was ist normal? Ich weiß was, ich hole dich jetzt einfach runter. Du stirbst sonst. M1, 2, kommt. Lauf, Junge, lauf! Run. Es passiert schon wieder! Ähm, ja, so ziemlich. His <racht> name is John Cha White, was ist mit deinem Spiel um? Sicherweise ist. Was? Ähm. Is <lacht> <Was>? Bitte <lacht> schalte <lacht> die Hex <Hacks> jetzt aus. <lacht> ich mach doch gar nichts. Ich weiß gerade nicht, was das Kitzige ist, das alle hochheilt. Das Problem aber ist, der hat mich hochgeheilt und ganz no. das? Das ich lag ja nicht noch. Was? Das sage ich ja die ganze Zeit. Das Ey, weißt du, ich lag noch, ich kam gar nicht hoch. Er hat mich zwar so weit hochgeheilt, aber... Was? Du bist gerade bei Weg gegen die Äh, was? What? Was? Was? Hmm. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ähm. Äh, nicht eigentlich irgendwie. <lacht> Könntest du bitte aufhören, in der Luft zu schwingen? <lacht> oh Mann, ich kann mich doch gar nicht konzentrieren. Nein, das ist nicht so packt. aber bei dir auch so. Mhm. Krass wie bei dir. <lacht> ähm, ich habe üb übrigens, äh, du halt angeschlagen. Ich würde es nur sagen, weil ich bei euch in der Nähe bin. Au? Ja, du? Oh! Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich glaube sie hackt. Hef, ich ich verstehe es nicht mehr. Ähm. Ja gut. Also ich würde sagen, nicht ich Hecke, sondern ähm, Irgendwie. Die Nür. die Nür, sag ich schon. Also im Grunde. Oh hi! Ja, sie trägt Sie doch jemanden. Was ist denn mit ihr? Was ist denn? Nichts. Ey, guck mal, ich bin aufgestanden. Ähm. Tobi? nicht. Ich meine, es war auch kurz rot gewesen bei mir, ne? Oh, shit, ist unten. Nein. Okay, diesmal war es äh, auch Jetzt wird's spannend. Wie stürzt sie? Am Haken nicht? Oh doch! Guck mal, ich hänge am Haken! Also ich weiß nicht wie euch das gilt, aber das war meine best-, die beste Dead by Daylight Runde, die ich je hatte. Äh? just saying. So viel habe ich noch nie bei Dead by Daylight gelacht.